Hallo mein Schatz! Hallo? Eine Frage. Wieso nicht mit der Kamera? Ich hab gedacht, wir machen heute mal ein Vlog-Video. Oder? Was sagst du? Okay. Okay, okay. Wir müssen heute einige Sachen erledigen. Wir müssen nachher noch ein Geschenk kaufen für deine Klasse. Da ist ja jemand, dem du ja beschenken kannst. ne? Und für. Die oder denjenigen müssen wir ja noch was besorgen. Jetzt werden wir erstmal lecker essen. Ich habe heute Lasagne gekocht. Oh, Lasagne. Lasagne. Ich würde jeden Tag essen. Dann gehst du bitte einmal die Hände waschen. Und heute ist dein erster Schultag gewesen. Nach wie vielen Wochen? Drei. Nach drei Wochen. Fast einen ganzen Monat war ich nicht in der Schule, weil ich war ganz lange krank. Und alle haben mich auch vermisst. und. Alle haben Sehnsucht nach dir gehabt, ne? Ja. Okay, dann zieh dich aus und dann wollen wir essen, ja? Yep. Aber wir warten jetzt nicht auf die Jungs, oder? Nein, auf die Jungs warten wir nicht, denn wir haben ja heute einiges auf dem Plan. Ja. So, ich habe jetzt die Hände gewaschen, habe mir ja auch Topf gemacht und jetzt werden wir die Lasagne mal probieren. Weil die Lasagne schmeckt immer von mir. Also beim Schneiden bin ich jetzt immer noch nicht die Beste, aber. Vorsicht, heiß. kommt auf den aus dem Ofen? Ja. Hm. Lecker? Kann man essen? Sehr gut. Gut, dann genießen wir jetzt mal unser Mittagessen und dann machen wir uns auch gleich auch den Weg. Und, und die Hausaufgaben machst du später. Jetzt fahren wir mit Mama weg und mit Oma. Und falls ihr euch fragt, wieso hast du jetzt hier so einen Korb in der Hand? Und zwar holen wir jetzt einen Kater dieses Mal ab. Und ja. Evelina, erzähl jetzt mal, was passiert ist. Unsere Pläne haben sich ja für heute komplett gedreht. Ja, ja. also äh, wir haben jetzt einen Kater abgeholt und ich war die ganze Zeit hinten bei ihm. Und bis jetzt war es immer so, wenn Oma einen kleinen Kater oder eine Katze abgeholt hat, die verstecken sich erstmal immer hinter dem Sofa oder unterm Sofa. Ich sieh mal, sie ist halt schon etwas länger hier und das ist natürlich schwer, sich daran zu gewöhnen als Katze, dass hier ein Neue kleine Katze. ist. Nein, Spielkamerad, ne? Ja. Da muss es mir hier alles abschnuppern. Yeah. Es hier. Er ist hier, Evelina. Yeah. Hey mein Schatz, hab keine Angst. geht weg. Er hat ja noch yeah. Angst, yeah, weil es in Pferde sind. Ja eben. <laughs> okay, süß. Als wir sie mal abgeholt haben, da war sie noch sehr dünn und schlank, also schlank. Aber sie ist jetzt mehr, weil sie davor Angst hatte, was natürlich sehr normal ist. Und jetzt ist sie nicht mehr so schlank, sondern etwas kräftiger. Ja. Die hat, die hat was auf den Hüften jetzt sitzen, ne? Da ist sie. Da ist sie das ist eine sehr schöne Katze. Wo da bist du Sima. Oh oh. sie Du Sie und dann faucht sie. Verstehe ich was? Das sind Frauen. Genau, das kann man nicht verstehen. Ein kleiner Spur. Da. <lacht> Sieben Ich Hab keine Angst, Simon. Ich glaube, Tima hat. Oh, oh, oh. Tima hat ja keine Angst, er hat ja Angst. Ja, das stimmt. Hey, kleiner Schatz. Ich sehe dich nicht hinter dem Kasten. Okay, er nicht so. <lacht> ich hatte ihn gerade auf dem Arm. Also, ich will halt, damit er sich sicher und wohl fühlt. Und seitdem spielt er jetzt mit, dem, mit diesem Stäbchen und Dame. Er ist noch sehr verspielt, weil er halt noch so jung ist, ne? So, wir sind jetzt im Geschäft und wir haben jetzt ein Clip geholt für Jamie. Und jetzt gucken wir, was wir für, so für, für meinen Schulkamerade oder Schulkameraden. Ja. Also ich habe hier halt schon so eine Tasse gesehen. Aber ich weiß ja halt nicht, wie viel kostet. 9,95 Euro, Mann! Oha! Oha. Nein, bis 5 ja. Euro dürfen wir gehen. Ja, okay, ich glaube. Aber hast du den hier schon mal gesehen, Evelina? Der ist so Ach. schön. Cassimo. Ja, von das Schöne und das Biest. Genau. Da hab ich habe hier noch so einen Cookie gefunden, aber es hat schon einen. Weil wenn man nicht sagen will, was das für ein Geschlecht ist, weil den weiß ich ja vielleicht jemand. Ja. Und deswegen sagt man das essen. Okay. Also ich will halt nur noch Nudelsachen und dann sowas, aber Stifte hat es schon genug. Oh, Ah! <lacht> okay. Die sind auch noch solche Regierungen, mehr, aber die sind nicht so. Nee, brauchen wir nicht. Okay, wollen wir denn vielleicht mal Hast du eine zu einer anderen Abteilung gehen? Ja. Was hast du denn da? Zeig mal. Oh nein, guck mal, das, die haben wir doch neulich. Für meine Tante gekauft. Genau für ihr Baby, nicht für deine Tante, ja. sondern für ihr Baby. Ja, für ja, ihr ja. Oh nein. Ein und einer so in ein Otter. Und ich will so gerne den Otter haben. Der ist echt knuffig, ne? Wollen wir dir vielleicht kaufen? Nein. Wir wünschen dir zu Weihnachten. Okay. Was haben wir hier? So Wollen wir vielleicht irgendein Spiel schenken? Guck mal, hier sind so viele Spieler. Wir können ja gucken. Also ich glaube, das sind ja noch alles Spieler, aber ich glaube nicht, dass... Nee. Auch zum Alter ist die Person einfach schon links raus, ne? Ja. Was haben wir denn hier? Autos? Bagger? Ich bei der Mädchenabteilung sowas kaufe oder so, dann ist das schon über 5 Euro. Aber guck mal, der kostet 6, das hätte wäre jetzt eigentlich im Rahmen. Ja. Man kann bis 6 Euro ja noch gehen. Ich kenne noch eine Abteilung, da gibt es auch Mädchen und Jungen Sachen. Auch ja, mal, Sachen zahlen. Ja. Rappen -Zahn. Rappen -Zahn. Ja. Die auch immer. Das Problem ist, bei den... Ich bin hier. Entschuldigung. Das Problem ist bei den... Ähm playmobil die gehen halt immer so und, und dann, wenn die essen, lächeln die und dann, und dann sagen die, sie sind Ja. Das sind halt Spielzeuge, ne? Ich hab noch irgendwo so einen Keller. Ja, der liegt tatsächlich nach dem Keller. Oh, habe ich auch. Hab ich Zwei den. Stück. Ja, einer mit kleinen Augen und einer mit großen Augen. Ja. Guck mal, das ist wie die Jude. Mhm. Und wo macht man... Ah! Oh, das ist wie... Das ist wie ein Gluntier. Auch an der Nur Hand. Nur in grün. Okay. Das ist von Star Wars. und oh, das ist auch Guck mal, cool. ein Sorgenfresser, aber in XXL-Form. Mhm. Guck mal, das ist so ein also das Schatzsuche. Muss man, ne? Ja, das muss man halt mit diesen zwei Holzteile abmachen. Ja, dann kommt da einer von denen raus. Ja, ich kenne einen auf TikTok oder Insta, der macht halt immer solche und will halt den kriegen. Er hat schon über 50, aber hat immer noch nicht den Goldenen. So, Evelina und ich sind jetzt zu Hause. Jetzt sind wir wieder zurück und Evelina macht fleißig ihre Hausaufgaben. Eigentlich, also wir haben gerade ein Thema ähm, Arbeiten mit dem Zirkel und das ist nicht so einfach wie es aussieht, denn wir müssen das ja alles nachmachen. Und so soll das dann am Ende aussehen. Ja, das kriegst du hin. Aber guck mal, was liegt denn hier? Achso, ja, das ist ähm, für. Für, für den Adventskalender, ja. für, die ja, für die Schule. Endlich haben wir uns für etwas entschieden. Ne? Was nee. war für die Person. Das war auch wirklich keine leichte Entscheidung. Ne? Ja. Aber wir haben es gefunden. Evelina hat es eingepackt. Schoki oben drauf. Ja. Das geht immer. Und ich hoffe, das wird nicht schmelzen. So, dann leg mal dein Zettel mal beiseite. Heute ist zwar kein Weihnachten, du hast keinen Geburtstag. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich das für dich bestellt habe, aber ich glaube, weil ich dich einfach ganz so lieb habe. Und dann pack das mal aus. Mach das nicht so spannend. <lacht> die, die ich haben wollte. Das weiß ich nicht. Das sind Boots. Ja, das sind die, die ich mal haben wollte, als wir die anderen gekauft haben. Die sind schön kuschelig drin, oder? Das sollte 37 sein, ne? Ja. Zieh mal an. <lacht> werden die schon sehr dreckig sein. Deswegen habe ich schwarze geholt und nicht die Beerschen. Ich wollte erstmal die Beerschen holen, aber ich habe mir gedacht, die werden so schnell siffig aussehen. Und bei schwarz siehst du wirklich keinen Dreck. kannst Denken du hast Socken an. <lacht> Stimmt. Ja, dann geh mal so ein bisschen. Guck mal, wie das sich anfühlt. Was meinst du? Da sind die zu groß. Nein? Die sind eigentlich sehr gut. Ja? Ja. Nur mit den kurzen Socken ist es jetzt nicht so gut. Aber du hast ja lange Socken. Ja, was meinst du? Wollen wir die behalten oder? Ja. Müssen die wieder zurückgeschickt werden? Nee. nee die behalten wir. Vor allem in den kalten Tagen sind die ja. richtig kuschelig. Ja. Und ich ich habe auch nie, also ich habe auch nicht wirklich immer Lust, jetzt lange Socken anzuziehen und immer solche bestimmten Hosen, weil. Ich habe halt Schuhe, die sind Du hast Turnschuhe. Ja, aber die darf ich nicht. Nee. Wer zieht Turnschuhe im Winter an? Ich habe. Ja, bestimmt ja. auch noch andere viele, aber ich habe mir gedacht, wir probieren das mit den Boots aus. Achso, die sind richtig warm. Nein, siehst du, dann habe ich. Die auch, oder? Nein, die Größe ist mir viel zu klein. Darf ich die noch mal ziehen? Ja. <lacht> ich stelle dir vor, so Leute, das war's mit dem Vlog und ich habe euch gezeigt, was ich so jeden Tag mache. Aber ich kaufe natürlich nicht jeden Tag eine neue Katze. Ich kaufe keine Geschenke jeden Tag und ich kriege auch nicht jeden Tag neue Schuhe. Ja, das stimmt, das wäre ja noch was. <lacht> und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, schreibt einfach in die Kommentare Fragen und ich werde die im Video beantworten. Außer wenn ich das jetzt nicht beantworten kann oder will. Und ich mache jetzt weiter Hausaufgaben und ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder gute Nacht, wenn ihr das Video guckt, abends. Tschüss!